Diese, diese die Wippe halt. Der die, geht richtig brutal auf die Waden. Oh, hast die Gläser draußen stehen lassen, oder? Kannst du schon nicht Fenster greifen? Ja. Hey, bin ich Yoda? Mann, nee. So, jetzt hier willkommen zu den Testovirus. Wir testen jetzt immer noch die Boxyland Box. Boxyland Box, ja, die Überraschungsbox <lacht> von Boxyland. Ähm. und sind jetzt endlich beim sechsten Bier angekommen. Nico ähm, hat jetzt gerade die Gläser wieder ausgewaschen, er äh, ja, ist stets bemüht, wie man sieht. Überraschung, Surprise Surprise, weiter Surprise fast. Das ist die Box und jetzt äh, schauen wir mal rein. In welchem Land war diesmal landen? Ja. Also, wir haben extra die ausländische Box genommen und nicht die äh, deutsche. Die 6 Es gibt auch die größere, Es gibt genau. auch die zwölfer. er ja. ja, geizig wie ich bin, da ich bloß die 6 genommen. Ja, bereue ja, ich jetzt auch schon. Aber gut. Wir schauen mal. Zingtau. Gesundheit. Oh, das ist ein Schankbier. Okay. 4,7 Prozent 0,33er Bier. Wasser, Gersten, Malz, Reis und Hopfen. Wo kommst du denn her? Nach China. Also aus Erfahrung, also wenn ich mal chinesisch äh, essen war, äh, habe ich auch immer ein Bier getrunken. Nein, nicht immer. Äh, bei der Arbeit halt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bier, das war immer so, naja. Ja, es war mild, äh, konnte man trinken, aber es ist jetzt nicht so, dass man das äh, immer muss. Und Dankeschön. Tsingtao, China, Alkoholgehalt 5% Ne, 4,7 4,7 steht da, hier steht 5 Das hatten wir jetzt nicht für das erste Mal, dass das nicht stimmt physik ähm, ich nicht hm. Vielleicht ist das Inland, ähm, Bier, was anderes, wie was bei uns ankommt, keine Ahnung Mag sein Das ist ein Pilz, Komma light Und ideal dazu ist Fisch, würziger Käse und Braten Guck dir mal den Schaum an Rico könnte doch ein wie, ein, wie so ein wie so ein Bauer. Entschuldigung, nicht, nicht, nichts gegen die Bauern. Ja, ich bin, äh, ähm, naja, ähm, so, bin ungeschickter wie ein Bauer, ja. ist mit deinem Show. Ich hab's noch mal was, wie jeder Gastronom, also bin ich natürlich nicht, aber äh, ich hab's mal versucht. Na, man weiß noch nicht, wo das hinkommt. Ah, du kannst, also ich kann sagen, Mehr leicht als hart. Der Schaum. Hm, mm, auch schon. Das wird sich relativ schnell wieder untertendiert. tendiert würde aber auch nicht sagen zu leicht. Man nimmt das ja auch nicht leicht. Ich würde eher sagen, dass es in der Mitte ist. Also in der unteren Mitte. Der ist weg bei mir jetzt schon. Klar, hätte das ist wirklich. Na, super klar. Na klar, nicht. klar. Super klar. Ja. Farbe, recht hell, wirklich okay. ja. der Geruch, ja, ich finde die Chinesen -Biere, die sind halt so so, so so leicht, so fischbillig, also von Geruch her, also schwach, wirklich schwach, ja, der Antrunk, leicht, schwer, süß, herb, entspannt, also würzig, es hat schon mal Null. Ja, das stimmt. Das können wir gleich mal abpacken, das stimmt. Das ist halt Chinesen. Wenn du die Augen zumachen würdest und dir trinken würdest, dann wäre es eigentlich Browser. Dann würdest du nicht sagen, dass das Bier ist. Also würde ich nicht sagen, Ludwig. Ich, ich würde schon mitkriegen, dass das Bier ist, aber das ist so, so leicht, dass also, wir das ist total leicht haben. Absolut. Uff, wenn es so komisch klingt, aber das ist total was für Frauen. Ja, also Frauen, die nicht so herb und würzig mögen, oder generell oder Männer, die nicht so herb und würzig mögen, die sind hier voll dabei. Ich schmeiß die Alkopops weg. Ja? ja? Kannst du auch sagen, das ist total süffig, wa? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Also ein bisschen ihr Geschmack möchte man ja doch haben. Also so ein bisschen Würze muss ja schon sein. Wie gesagt, wenn man mir die Augen zubinden würde würde ich gar nicht schmecken, dass das Bier 4 oder 3 Punkte, also es schmeckt jetzt nicht schlecht aber das ist auch kein, das ist nicht das, was ich mir vorstelle von Bier Und was würdest du sagen? ja, 3 oder 4 ach, 3, okay, dann 3 das fällt ziemlich schnell ab, finde ich, also im Gegensatz zum Estrella. wo fällt ähm, denn das hin? hm? wo das hinfällt also nach unten eher ins so, nach ins so, ähm, unten fällt das ins, ähm, naja, schade. Jetzt haben wir es jetzt wieder getestet. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es ein Fazit. Jetzt musst erstmal vernünftig einordnen hier in unserer Ranking-Folge hier. Na, es kommt dann demnächst. Ach so. Es kommt dann im Fazit. Dann werden wir jetzt ordentlich einordnen und dann kommt unsere Empfehlung oder auch nicht. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Ja. Und Prost. Ja. Pro Wir sehen uns. Liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Das ziemlich.